Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Ob Gott die Welt spontan schuf, also improvisierte, oder saß er erst eine ganze Weile und hat einen Plan geschmiedet, sich überlegt, was er wohl so schaffen könnte. Und ob er wusste, dass seine Geschöpfe so merkwürdige Gegenstände wie eine Zahnbürste erfinden würden. Nun, ich meine, er ist Gott, er hätte es wissen müssen. Andererseits, das wäre ja furchtbar langweilig, wenn man eh schon alles wüsste und dann irgendwie beobachten würde, wie die Dinge eintraffen, die man gesehen hatte. Naja, wahrscheinlich kann Gott Theoretisch alles sehen, hat aber auch die Möglichkeit, auf diese Szenen zu verzichten, um sich doch ein bisschen Spannung zu erhalten. Man weiß es nicht. Jedenfalls als Gott die Welt schuf, ich glaube, da hat er auch improvisiert, zumindest ein wenig. Ich stelle mir das so vor, da schuf er die Fische und die waren alle grau und dann dachte er, Ach ja, Grau ist doch irgendwie zu hm, so einkönig. Den Fisch mache ich mal, ähm, keine Ahnung, Gold, den mache ich mal blau und den mache ich mal farbig und so. Aber ähm, aus dem Moment heraus, da ist etwas Kreatives in Gott, etwas, was unverfügbar ist und was ich als Mensch an mir auch habe etwas, was mir gegeben ist, improvisieren, aus dem Moment heraus Dinge zu entwickeln. Gott schuf die Welt wahrscheinlich vielleicht aus dem Nichts oder aus dem Chaos, das er ordnete. Nichts Genaues weiß man nicht. Und so glaube ich, dass Improvisation nicht einfach so funktionieren kann, sondern nur auf der Grundlage dessen, was man schon gelernt hat. Ich habe bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, habe Dinge gelernt. Es ist wie ein Topf voller Zutaten, aus denen ich dann etwas schaffe. Und Gott hat mich und alle Menschen reich gesegnet und viel hineingelegt in diesen Topf. Je mehr wir uns entwickeln, desto mehr Zutaten kommen dazu. Manche nehmen wir wieder raus und umso kostbarer können wir kochen. Ich bin total fasziniert von der Kreativität, die uns gegeben ist. Und ich hoffe, dass ich sie zum Guten einsetzen kann. Und wenn ich schon keine Zahnbürste werde erfinden können, dann vielleicht einfach für meine Nächsten ein gutes Wort haben.